Barbara, mein Kind wünscht sich zur kommenden Erstkommunion unbedingt ein Smartphone und behauptet natürlich, alle bekommen eines. Muss das wirklich sein? Hm, eine schwierige Frage, denn höchstwahrscheinlich muss es nicht wirklich sein. Das Kind wird auch ohne ganz gut überleben können. Wenn die Diskussion dann aber ansteht, sind drei Dinge zu beachten. Welche Alternativen gibt es? Welches Gerät passt? Und welcher Tarif passt zum Smartphone. Schon, aber ich finde ja, Erstkommunion, das ist einfach zu früh. Wenn es zu früh scheint, dann ist es ja vielleicht möglich, den Zeitpunkt für das erste Smartphone noch ein wenig hinauszuzögern, zum Beispiel indem man ein fixes Datum in Aussicht stellt, so wie den 9. oder 10. Geburtstag, und bis dahin mit einem MP3-Player oder einem Familientablet die Zeit überbrückt. Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt für ein Handy? Zum Beispiel, wenn das Kind viel alleine unterwegs ist, so wie im Bus oder wenn es die Nachmittage alleine oder bei Freunden verbringt. Dann kann es wichtig sein, dass ich als Elternteil mein Kind erreichen kann und natürlich auch umgekehrt. Aber auch im Freundeskreis spielt das Handy mit zunehmendem Alter eine wichtige soziale Rolle. Sei es zum Kontakt halten, also chatten und so weiter oder zum gemeinsamen Spielen. Okay, und was soll ich bei der Auswahl des Gerätes beachten? Unbedingt ausreichend Speicherplatz! So brauchen Kinder, die viele Fotos machen, Spiele am Handy spielen oder offline Videos anschauen, richtig viel Speicher. Aber es geht doch vor allem auch um den Tarif, oder? Ja, Kinder, die viel online spielen oder Videos anschauen, brauchen einen Vertrag mit ausreichend Internetvolumen. Für Kinder, die das Handy eher zum Spielen im WLAN verwenden, kann auch eine Wertkarte eine gute Option sein. Aber bitte nicht vergessen, immer darauf schauen, ob der Anbieter sowohl zu Hause als auch in der Schule einen guten Empfang hat. Und das muss nicht immer der günstigste sein. Klingt kompliziert, das mit den Tarifen. Ja, das ist es leider auch. Aber da gibt es zur Unterstützung zum Beispiel den Tarifrechner der Arbeiterkammer. Und zum Schluss, nicht einfach so dem Kind das Gerät in die Hand drücken. Die ersten Schritte am Smartphone immer gemeinsam machen.